Aber braucht der SWR mehr Geld oder nicht? Der SWR ist gerade in einem Transformationsprozess hin zu einem digitalen Medienhaus. Das kostet viel Kraft. Das bedeutet viel Veränderungswille, den spüre ich gerade bei den Mitarbeitenden, den spüre ich aber auch ganz besonders in der ganzen ARD. Und dann müssen wir immer gucken, wie wir mit dem uns anvertrauten Geld umgehen. Wir müssen immer sehen, es sind die Menschen, die jetzt gerade auch wieder streiken für mehr Lohn, die Müllwerker. Wir reden über das Geld von Krankenpflegern und Polizistinnen, das uns anvertraut worden ist. Und mit diesem Geld müssen wir sorgsam umgehen und verantwortlich auch damit tatsächlich für Programm sorgen. Das war jetzt mal nicht die Antwort auf meine Frage. Ich fand schon. Braucht die der SBM mehr Geld oder nicht? Das ist nicht die Fra das ist eben nicht meine Frage. Dies ist die Frage, die mich im Moment nicht umtreibt. So. Herr Gniffke, die Leute interessiert sehr wohl, ob der Rundfunkbeitrag steigt oder nicht. Für Leute, die jeden Euro umdrehen müssen, ist das Programm und welche Inhalte im Öffentlich-Rechtlichen laufen scheißegal. Sie wollen und können sich den Rundfunkbeitrag ohne Verzicht an anderer Stelle nicht leisten. Erst recht nicht, wenn es tatsächlich zu einer Erhöhung auf 25 Euro wie geplant kommen sollte. Als Intendant sind Sie... Ja, verantwortlich für die ARD und auch für dessen kaufmännische Steuerung zu einem gewissen Grad und sollten daher auch aussagefähig sein bzw. eine Schätzung abgeben können, ob Bedarf vorliegt oder nicht. Wenn ich Intendant wäre, an ihrer Stelle, wäre meine Aussage folgende. Wir bei der ARD stecken das Geld weniger in gute Inhalte und Festanstellung von Journalisten zur Garantie ihrer unabhängigen Berichterstattung, sondern in horrende Rentenansprüche, Intendantengehälter und sogenannte Faktenfüchse, welche häufig nicht einmal des Englischen mächtig sind, sowie zu guter Letzt rausgekommen in die Werbung für eigene Inhalte auf Social Media. Und mich treibt die Frage um, wie schaffen wir es in den nächsten Jahren bei, uns, bei den Menschen zu sein, für dieses Land wichtig zu sein? Einmal, einmal probier es noch. Sie müssen ja das Geld anmelden, was Sie brauchen. Werden Sie mehr anmelden, als Sie jetzt brauchen? Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo, wo, wo ja. ich das sagen kann, sondern das ist ein gesetzlich geregeltes Verfahren. Wir halten uns da an die Spielregeln und es wird im April der Fall sein, dass die ARD sagt, was glauben wir, was brauchen wir an Ressourcen in den nächsten Jahren, also von 2025 bis 2028. Dann werden wir weitersehen und dann wird eine unabhängige Kommission ähm, sich das angucken und dann eine Empfehlung abgeben. So ist es vorgesehen und da halten wir uns dran.